Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Musik macht Mut Gespräche. Heute haben wir als Gast jemanden, der sich mit Sounddesign beschäftigt. Einen Sounddesigner mit einem spannenden Thema. Es geht nämlich um die Entwicklung von gescripteten Libraries für NI-Kontakt. Ich würde dann einfach gleich mal an dich übergeben. Hallo, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Tim. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hallo, liebe Leute da draußen. Mein Name ist Klaus Betz. Ich bin eigentlich audio Engineer seit rund 15 Jahren, aber bin dann äh, eigentlich direkt nach meinem Studium an der SAE so in Richtung Instrumentenentwicklung, Sounddesign abgedriftet im, Rahmen des Studiums musste ich halt ein Praktikum im Studio machen und dachte eigentlich, okay, ich bin jetzt im ganz normalen Tonstudio Betrieb gelandet. Aber wie es der Zufall so wollte, war es dann ein äh, Studio, was sich auf die Entwicklung von virtuellen Instrumenten konzentriert hatte. Das ist äh, das Bedroom Studio vom äh, lieben Uli Baronowski in Köln. Und ähm, ja, zu der Zeit ähm, brachte Native Instruments gerade Kontakt in Version 2 raus, was diese ganzen Scripting-Funktionen, die man heute so kennt, von den ganzen Contact-Libraries so mit sich brachte und im Endeffekt hatte ich das Glück da, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und mich dann direkt von Anfang an mit dem Thema zu beschäftigen. Okay ähm, und äh, wie ist es denn dann mit äh, einer Contact-Library, wie ist denn eine Contact-Library denn an sich aufgebaut? Das geht eigentlich ganz am Anfang los wie eine ganz normale Sample Library, sprich, man hat sich irgendein Thema überlegt. Also bei äh, uns war das ganz am Anfang das Sampling von Piano. Also sprich, ähm, man hat einzelne Aufnahmen von ähm, den verschiedenen Piano-Spielarten gemacht, man hat die einzelnen Tasten gesampelt, die verschiedenen Anschlagstärken und so weiter und so fort. Und ähm, den ersten Schritt muss man sich dann so vorstellen, wie, ähm, ja, wie eigentlich das traditionelle Mapping in einem Hardware-Sampler, wie man das früher noch gemacht hat, oder eben wie in den diversen Software-Samplern heute auch. Ähm, man nimmt diese einzelnen Samples und ordnet die in einem Prozess, der nennt sich Mapping, ähm, gewissen Tasten auf dem Keyboard zu und einer gewissen Anschlagstärke. Also äh, das ist dann so, dass du auf dem Keyboard beispielsweise die Taste C3 drückst und dann weiß der Sampler, okay, an der Stelle liegt das und das Sample, das spiele ich jetzt ab und dann kommt ein Ton hinten raus. So, das ist äh, eigentlich noch so der ganz normale Standardkram, wie halt jeder Sampler funktioniert. Und dann ging halt Native Instruments hin und hat diese Scripting-Schnittstelle in Kontakt 2 eingebaut. Und das ist äh, eine Scripting-Funktion, die sitzt eigentlich zwischen dem MIDI-Eingang in den Sampler rein und dem Sampler selber. Sprich, man kann mit dem Skript dann sagen, ähm, wenn beispielsweise MIDI-Note C3, wie gerade genannt, reinkommt, was mache ich denn dann damit? Zum Beispiel spiel einfach stattdessen C4 ab, also transponiere das Ganze nach oben oder ändern mir die Anschlagstärke oder mach dies und das und jenes. Und das ist halt eine Scripting-Sprache, die ist jetzt so in den Jahren immer größer und mächtiger geworden. Also man kann mittlerweile fast den kompletten Sampler damit fernsteuern und alles wild durch die Gegend transformieren. Und Native Instruments war zum Glück am Anfang auch so schlau und hat direkt gesagt, okay, wir machen halt nicht nur diese Transformationsfähigkeiten da rein, sondern... Wir geben dem User auch die Möglichkeit, er kann sich direkt noch eine komplette eigene Benutzeroberfläche dazu bauen, also kann eigene Buttons anlegen, eigene POTIs und damit auch Kontakt fernsteuern. Er kann sich also die, die wichtigsten Parameter direkt auf so eine eigene Benutzeroberfläche machen und mhm. äh, ja mittlerweile, ich mein, der eine oder andere kennt wahrscheinlich so die diversen Kontakt-Libraries, äh, die da draußen sind, die sind mittlerweile richtig, richtig mächtig geworden und äh, da passiert so einiges, also das Ding ist ordentlich gewachsen im Laufe der Zeit. Okay, und äh, was benötigt man dann, um eine Library für Kontakt zu erstellen? Ja, das ist eigentlich das Schöne, also man braucht gar nicht so viel, man braucht halt klar eine Kontaktvollversion. Ähm, viele haben die wahrscheinlich auch schon irgendwo rumliegen, im Rahmen beispielsweise von so einem Native Complete Bundle. Und eigentlich war es das auch schon fast, denn für das Scripting selber braucht man nichts anderes als einen ganz normalen Texteditor. Also das kann der Texteditor sein, der beim Betriebssystem dabei ist. Oder eine von den diversen Freewares, die so draußen im Netz rumfliegen. Das reicht also alles völlig aus. Und ähm, es gibt ein paar Editoren mittlerweile, die ähm, haben sich so ein bisschen darauf äh, spezialisiert oder bieten gewisse Spezialtools und Hilfen an, um für Kontakt zu skripten. Also wäre jetzt beispielsweise mal Sublime genannt. Dafür gibt es so eine Plugin-Erweiterung, die, ähm, die macht dann so schöne Sachen wie beispielsweise, dass die einem so gewisse. Keywords im, im Skript, also bestimmte Befehle, werden dann so farblich hinterlegt, dann sieht man direkt, okay, ich habe das richtig geschrieben oder man kann es halt einfach besser lesen. Aber prinzipiell braucht man tatsächlich nichts anderes als Kontakt und einen Texteditor. Und Kontakt selber hat sogar einen eigenen Editor mit drin, also man könnte auch theoretisch das Skript in Kontakt selber reinschreiben, aber das ist so klein, äh, tut euch das nicht an. Okay, alles klar, gut zu wissen. Äh, und was wäre dann ein guter Einstieg, wenn man sich tatsächlich jetzt selber mit dem Thema beschäftigen möchte? Also bei Contact selber sind schon diverse Beispielskripte dabei. Wenn man den Skript-Editor da drin öffnet, dann gibt es halt so diverse Tools, wie beispielsweise, nehmen wir mal einen Arpeggiator, der geskriptet ist. Und die sind auch völlig offen. Die kann man also einfach öffnen, sich den Skript-Code angucken. Und es gibt von Native selber auch eine große Anleitung dazu. Was ein bisschen schade ist, ist die Anleitung ist eigentlich mittlerweile eher wie eine Auflistung aller Befehle, also es ist ein bisschen mühselig, die zu lesen, wenn man jetzt so in dem ganzen Thema noch gar nicht drin war. Also wer so ein bisschen Background in Sachen Programmierung hat, der wird eigentlich da direkt durchsteigen, weil so diese, diese Syntax von dem Scripting, also wie halt so ein Skript aufgebaut ist, wie das geschrieben ist, das ist eigentlich, kann man in 90 Prozent aller Programmiersprachen so auch sehen. Da kann man sehr, sehr viel ableiten. Aber ähm, wenn man davon neu anfangen will, also wer die Möglichkeit hat, noch eine ältere Scripting-Anleitung zu finden, die bei Kontakt 2 oder Kontakt 3 beilag. Da war es nämlich noch wirklich so, dass das Ding ähm, ja wie so ein Leitfaden ans Programmieren geschrieben war und mhm. äh, die habe ich mir damals ausgedruckt, habe mich damit in den Garten gelegt und äh, das Ding durchgearbeitet und habe es mir dann so ein bisschen drauf geschafft. Ähm, das war sehr, sehr schön, aber ähm, ansonsten gibt es halt auch diverse Foren dafür, also beispielsweise das Native-Forum selber, da gibt es eine Unterrubrik für Scripting, es gibt ein großes äh, Forum bei VI-Control heißen die, glaube ich, äh, da wird einem immer geholfen, und so kann man sich da eigentlich rantasten. Ja, vor allem auch in der momentanen Zeit, ne, wo man vielleicht jetzt einfach ein bisschen mehr äh, die Möglichkeit hat, so wie du jetzt im Garten zu liegen oder auf dem Balkon zu sitzen oder auf dem Sofa zu liegen und sich genau. mal tatsächlich so die Sachen dann auch in der Theorie so ein bisschen reinzuziehen. Ne? Das ist äh, vielleicht gerade eine ganz gute Möglichkeit zu solchen Sachen. Du hast jetzt schon über Plattformen gesprochen. Gibt es denn auch noch andere Plattformen, mit denen so eine äh, Instrumentenentwicklung ebenfalls möglich ist? Es sind mittlerweile ein paar Hersteller nachgezogen. Die haben allerdings noch nicht ganz so die Popularität von Kontakt da erreicht, weil Kontakt halt einfach da der erste, weil er sich da wirklich durchgesetzt hat. Also mittlerweile ist es beispielsweise auch in Helion von Steinberg möglich. Ähm, von UVI gibt es die Falcon-Plattform, da ist das möglich. Ähm, es gibt von Moto auch den Mach5-Sampler, der, glaube ich, auf der gleichen Engine basiert wie Falcon. Und ich meine, da geht es auch drin, da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Also, wie gesagt, UBI Falcon und äh, Steinberg Helion auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten gibt es noch so die, sagen wir die etwas obskureren Engines. Ähm, aber das sind so die, die, die Platzhirsche der großen Sampler, wo man halt äh, eigene Instrumente drin bauen kann. Aber ja, ich denke, wenn man anfängt mit sowas, dann ist... Äh, Kontakt einfach da die beste Wahl, weil es halt extrem weit verbreitet ist und weil es auch wirklich einfach ist. Also da muss auch keine Angst haben, dass da irgendwas kaputt geht oder sowas. Einfach mal Texteditor aufmachen, ein bisschen was skripten und äh, dann können da ganz schnell spannende Sachen passieren. Ich glaube, das ist auch äh, ein gutes äh, Schlusswort, keine Angst haben. Ja. Na, also auch bei allem, was jetzt momentan passiert, äh, Angst ist da kein guter Berater und auch das gerade... so ein, auch gerade wenn es um so ein Thema geht, äh, einfach mal unvoreingenommen irgendwie mit, sich mit etwas beschäftigen, mit dem man vielleicht bisher noch nicht so im Detail zu tun hatte. Ich denke auch, ich spreche in deinem Sinne, dass wenn da Fragen sein sollten, die vielleicht ein bisschen mehr noch ins Detail gehen, dass man sich dann bestimmt auch gerne an dich wenden kann. Ja, klar. Na Also das ist super, äh, wenn da Fragen sind, einfach jetzt dann Entweder hier jetzt dann unter dem Post ins Kommentarfeld schreiben oder ansonsten, du bist ja auch überall dann auf den sozialen Medien etc. zu finden. Genau. Oder richtig. deine Webseite und äh, dann kannst du vielleicht noch ein paar Leuten weiterhelfen, falls die da noch mehr wissen wollen zu dem ja, Thema. Ja, klar. Wenn ich helfen kann, gerne einfach melden. Das ist hervorragend. Wunderbar, Klaus. Ja, sehr schön. Ähm, interessantes Thema. Wert sich damit auseinanderzusetzen und ähm, dir dann auch vor allem jetzt dann auch für die Zukunft äh, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß in diesem Thema, in deiner Tätigkeit als äh, Sounddesigner, als Audioingenieur, dass es für dich gut weiter vorangeht und dass du vor allem auch in der Zeit gesund bleibst und dann, wenn es wieder alle, einigermaßen normal wird, das Ganze dann auch wieder so richtig äh, noch verstärkter loslegen kannst. Ja, vielen, vielen Dank. Passt alle euch auf, auf euch auf und macht's gut. Alles klar. Danke dir, Klaus. Bis dann. Danke Mach's dir. Gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.